Prinzipiell ist es immer schwer Frauenrollen zu besetzen, wo man sagt, das ist eine hysterische Tussi, oder dann fragen die, die Schauspielerinnen, wie kommst du gerade auf mich? Aber ich habe jemanden gefunden, der mich das nicht gefragt hat, sondern <lacht> das Potenzial in der Rolle sieht. Tamara Pelic, vielen Dank fürs Mitmachen. ja, was treibt dich an jetzt tatsächlich bei diesem doch verrückten No Budget Projekt mit dabei zu sein? Ja, dass es verrückt ist. Ich mag, also ich habe deinen letzten Film auch mögen und